Hurra, zweites Video diese Woche. In diesem beschäftige ich mich mit der Frage, inwiefern 1cp LSD ein neuer legaler Satz für LSD ist. Ich habe ja vor ein paar Monaten ein Video gemacht, in dem ich ankündige, dass damals noch legale Substanzen wie AL, LAD, Adlat und 1PLSD verboten werden, indem man sie ins neue psychoaktive Substanzengesetz aufnimmt. Ständig werde ich gefragt, ob das schon in Kraft ist und ja, das Gesetz ist seit dem 18.07.2019 in Kraft. Obwohl alle Experten immer wieder sagen, dass solche Erweiterungen des NPSG sinnlos sind, weil es in kurzer Zeit sowieso Ersatzstoffe geben wird, die nicht unter das Gesetz fallen, aber viel weniger erforscht sind setzt die Regierung wie ein Hund, der denkt, er könnte ein Auto fangen, immer wieder neue Substanzen auf die Liste. Ich bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich eins erwische. Verstehst du? Ich tue die Dinge einfach. Genau wie es jeder logisch denkende Mensch vorhergesagt hat, gibt es jetzt scheinbar einen legalen 1P-LSD-Ersatz, der sich 1CP-LSD nennt. Genau wie man es bei 1P-LSD vermutet hat, vermutet man auch bei 1CP-LSD, dass es sich um eine pro zu LSD handelt. Also dass die Droge im Körper zum normalen, illegalen LSD umgewandelt wird. Lass die Flüchtlinge rein, kein Mensch ist illegal. Doch, wenn ein Mensch eine pro zu einer Substanz nimmt, die sich dann im Körper zu einer illegalen umwandelt. Ach so, das bedeutet also, Flüchtlinge sind verboten, weil sie eine illegale Droge sind? Ja genau, ist doch logisch. Keine Angst, das war der einzige dumme Gag in diesem Video. Ich habe die Kraft meiner Reichweite genutzt, um in einer Umfrage mehr über die Substanz 1c LSD und die Ähnlichkeiten zu LSD erfahren. Bereits an die 7% der Befragten haben scheinbar schon 1 CPLSD probiert im Vergleich zu 31%, die 1 PLSD probiert haben. 37% davon fanden ihren 1 CPLSD Trip, 1 CPLSD Trip wunderbar und 7% grauenhaft. Man hat laut diesen Zahlen eine nicht ganz so beruhigende Chance von ca... 1 zu 6 dass man die erfahrung nicht mögen wird 40 glauben dass es sich bei 1 cp lsd um eine prodrug zu lsd handelt 37 sind sich nicht sicher und 22 sagen dass es keine prodrug ist bei 1 p lsd waren mit 61 deutlich mehr menschen der meinung dass 1 p lsd eine prodrug zu lsd ist wobei man sich im fall von 1 p inzwischen zu 100 sicher sein kann dass es zu lsd umgewandelt wird weil weil Forscher nach 1P-LSD-Konsum schon richtiges LSD im Urin nachweisen konnten. Das konnten sie auch für die Substanzen 1B-LSD und ALD 52. Also das sind auch dann sicher Prodrugs zu LSD. Es ist natürlich unmöglich mit so einer Umfrage eine sichere Antwort auf die Prodrug-Frage zu geben. Erst recht, weil selbst wenn man deutliche Unterschiede zwischen den Substanzen erkennt, das nicht ausschließt, dass es sich um pro Prodrugs handelt. Codein ist sicher eine Prodrug von Morphin und trotzdem ist der Rausch nicht identisch. Die Umfrage sagen jedenfalls definitiv aus, dass selbst wenn keine Umwandlung zu LSD stattfindet, die Wirkungen von diesen Substanzen für die meisten Menschen zum Verwechseln ähnlich sind. Dann habe ich das Internet noch nach jedem 1cp LSD-Erfahrungsbericht geforstet, um da zu schauen, ob da noch irgendwelche Auffälligkeiten berichtet wurden. Eine Sache, die ich vermehrt las, war, dass es stärker und potenter sein soll als das normale LSD und erst recht als das 1p LSD. Also scheinbar braucht man eine kleinere Menge für einen entsprechend gleich starken Rausch. Ich las auch von anderen Unterschieden zu LSD, wie dass das com op kürzer war, aber das waren immer nur Sachen, die ich immer nur von einer Person gelesen habe, so dass das set setting oder die Individualität des Trippers für diesen Unterschied gesorgt haben könnten. Neben der pro frage gibt es aber noch eine andere essentielle Frage. Ist 1 CP-LSD überhaupt wirklich legal? Auf Facebook habe ich nämlich mit Leuten geschrieben, die der Meinung waren, dass 1 cp auch in die Substanzgruppe fallen müsste, die man verboten hat, um 1P-LSD zu illegalisieren. Abonniert meinen Telegram Newsletter für Updates zu dieser Frage. Ich werde 1 cp demnächst sicher nicht probieren, weil es noch viel zu neu und unerforscht ist und daher rate ich euch ebenfalls strengstens davon ab, bei 1 p habe ich mich auch erst getraut, es zu probieren, Jahre nachdem es populär wurde und es in den ersten Jahren keine krassen, unerwarteten Zwischenfälle mit der Substanz gab. Da 1 cplsd so neu ist, dass das Einzige, was man über die Substanz weiß, dass der Rausch sehr ähnlich zum LSD-Rausch ist, öffne ich die Kommentare unter diesem Video als Sammelpool zu Informationen zu dieser Substanz. Also postet hier sowohl Tripberichte als auch anderes Wissen was ihr über diese Droge in Erfahrung bringen konntet, damit Leute, die sich informieren wollen, auch die Kommentare zu Hilfe ziehen können. Und falls euch dieses Video zu kurz war, schaut euch noch diesen Gastauftritt von mir bei Cashless Crew an. Selbst wenn euch das Thema Geld nicht so interessiert, lohnt es sich einfach hart, diesen Channel zu schauen, weil die Special Effects in den Videos immer übertrieben geil sind. Abonniert diesen Kabal. Peace.